So, jetzt muss ich noch mal kurz. Jetzt muss ich gleich Ihnen was erzählen und irgendwie ist das alles noch nicht so hundertprozentig richtig hier. Ich glaube, ich muss auch noch meine Haare ein bisschen richten, damit das alles perfekt aussieht. Ich glaube, ein kleines Rückhalt zur Seite wäre auch noch ganz gut. Ich glaube, jetzt ist soweit alles richtig. Jetzt muss ich mal auf die Uhr schauen. Oh, jetzt habe ich nicht mehr viel Zeit und hoffe, dass alles wunderbar funktioniert. Das gefällt mir auch noch nicht so gut. Ach, und jetzt sind die Haare wieder furchtbar. Und so stellen sie schon fest, dass jemand, der wirklich darauf achtet, ob hundertprozentig alles perfekt ist, anfängt, sich zu verzetteln. Nach dem kleinen Intro geht es direkt um den Perfektionismus. Bis gleich. Sie haben also schon bemerkt, ja, dadurch, dass ich anfange, wirklich alles tausendmal zu kontrollieren und zu gucken, ob es auch wirklich hundertprozentig perfekt aussieht. Ne? Die Lampe im Hintergrund, die Sitzposition, der Lichteinfall. Jetzt hoffe ich natürlich auch, dass der Ton hundertprozentig gut ist. Sehe ich perfekt aus. All diese Dinge, das sind so Sachen, die wirklich Perfektionisten bis ins Detail beschäftigen. Und die sind auch erst dann zufrieden, wenn sie der Meinung sind, es ist wirklich alles 100 pro. Nur leider ist es häufig nicht so. Ne? Häufig ist es so, dass dann doch irgendeine Kleinigkeit da ist, wo man sagen könnte, oh Mensch, das hätte ich noch besser machen können. Und Sie merken schon, je mehr ich dort meinen Fokus drauf lege, umso unzufriedener werde ich. Selbstverständlich, weil es ist manchmal Vieles nicht hundertprozentig perfekt. Und nun kann ich natürlich hergehen und sehen, dass wirklich alles und zwar wirklich alles immer hundertprozentig perfekt ist. Am liebsten natürlich sogar 150 Prozent, ne? was natürlich nicht geht. Aber das ist ja so, so das Denken, was viele Perfektionisten haben. Und wie anstrengend das werden kann, das kann man sich natürlich auch vorstellen. Weil es ist ja nichts dagegen zu sagen, dass man wirklich alles sehr, sehr gut machen möchte, nach Möglichkeit vielleicht auch perfekt. Ist es aber wirklich in allen Bereichen notwendig, ist es nicht so, dass Sie jetzt gar keinen Fokus darauf gelegt hätten, ob diese Lampe hinter mir tatsächlich perfekt im 90 Grad Winkel zu dem Winkel des Schrankes steht. Darauf hätten Sie gar nicht geachtet. Mich würde das vielleicht jetzt aber, wenn ich ein Perfektionist wäre, wahnsinnig machen. Wenn ich so während ich Ihnen hier was erzähle, feststelle im Hintergrund steht die Lampe nicht richtig. Was dort also passiert, ist, dass ich meine Aufmerksamkeit, meine Prioritäten, also das, was ich für wichtig erachte, auf viele, viele Dinge gleichzeitig lege. Und man kann sich vorstellen, dass das nicht nur unglaublich viel Energie kostet, weil ich wesentlich mehr vorbereiten muss, auf wesentlich mehr Dinge achte, als jemand, der das nicht so in den Fokus rückt, sondern dass mir das auch regelrecht Stress macht. Weil mein Denken ist dann ja, wenn nicht alles hundertprozentig perfekt ist, ist es einfach auch nicht gut. Ja? Und Sie würden dann vielleicht sagen, boah, auf die Lampe da hinten habe ich gar nicht geachtet und die ist mir auch relativ egal, aber mir ist es halt nicht egal. Was kann ich also tun, wenn ich jetzt so perfektionistisch veranlagt bin? Ja? Weil ich kenne das natürlich, viele Perfektionisten sagen, ja, was soll ich machen? Ich bin einfach so und ich kann mich nicht entspannen, wenn ich nicht das gute Gefühl haben kann, dass alles hundertprozentig perfekt ist. Das ist tatsächlich ein klein bisschen Übungssache, wie im Prinzip alles, was man sich so antrainiert hat. Perfektionismus ist auch nichts anderes als ein gewisses Training, was wir im Laufe unseres Lebens uns angewohnt haben. Das einfachste oder wie man am leichtesten von diesem perfektionistischen Anspruch runterkommt, ist wirklich mal drüber nachzudenken, wofür ist das jetzt so wichtig? Wer hat was davon? Worauf kommt es in dieser Situation jetzt an? Nehmen wir beispielsweise, bleiben, bei <lacht> bleiben wir mal bei diesem Beispiel mit diesem Video jetzt. Es ist für dieses Video nicht wichtig, wie die Lampe im Hintergrund steht. Ist es nicht. Ich kann natürlich mal schauen, macht das soweit einen guten Eindruck, aber dann sollte ich mich natürlich auf die Inhalte fokussieren, auf das, was ich Ihnen vermitteln möchte. Und auch da ist es gar nicht wichtig, dass ich jetzt, sagen wir mal, dabei gut aussehe oder dass der Ton nun hundertprozentig perfekt ist, sondern wichtig ist das, was Sie daraus mitnehmen können. Und wenn sich jemand, der so perfektionistisch veranlagt ist, sich dieses Denken angewöhnt, dass er sich fragt, was ist jetzt in dieser Situation wichtig, was sollte wirklich richtig gut sein, dann kann man das andere tatsächlich ein bisschen vernachlässigen. Und das ist, wie gesagt, ein klein wenig Training. Und je häufiger wir da rangehen und je mehr wir damit üben, je mehr wir das ausprobieren und feststellen, ja, es funktioniert, umso besser läuft es. Und funktionieren kann es natürlich nur, wenn ich dann wiederum Feedback einhole. Das heißt, dass ich andere Menschen frage, wie zufrieden bist du damit? Ja? Dass man dann beispielsweise erfährt und zwar nicht nur sich das denkt, sondern auch wirklich erfährt, dass das, was man getan hat, sehr gut ist. Und dass diese Nebenschauplätze, wie zum Beispiel die Lampe oder der Ton oder das Licht, Jo, vielleicht auch irgendwo eine Rolle spielen, aber tatsächlich nur eine kleine Nebenrolle. Und so kann man auch für sich ein bisschen anfangen herauszufinden, in welchen Bereichen ist es mir denn ganz besonders wichtig, tatsächlich dort 100% zu geben und wo kann ich mich tatsächlich mehr und mehr zurücklehnen, weil es auf ganz, ganz andere Dinge ankommt, als ich sie bisher meinte, in den Vordergrund ziehen zu müssen weiteres Beispiel, was ich auch immer wieder erfahre, ist meinetwegen irgendwie ein, ein Meeting, ein Treffen, ob das in beruflicher Natur ist oder auch privater Natur, dass es Menschen gibt, die auch da alles hundertprozentig perfekt machen wollen. Der Tisch muss toll gedeckt sein. Es muss ein reichhaltiges Angebot da sein. Und viele machen sich da im Vorfeld schon so einen Stress und sind hinterher richtig ausgelaugt, wenn dann das eigentliche Event losgeht dass Sie das, was dann dort geschieht, überhaupt nicht mehr richtig genießen können. Oder auch dort dann die ganze Zeit nur darauf achten, sind alle zufrieden mit der Ausweisung, alle zufrieden mit der Deko meinetwegen und so weiter und so weiter. Das heißt, Perfektionisten können sich am besten dann entwickeln, wenn sie sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren, die es in dem Moment einfach gibt oder die in dem Moment einfach anstehen. Ich hoffe, dieser kleine Tipp hat Ihnen gefallen. Ich freue mich wie immer über einen Daumen hoch von Ihnen. Und falls noch nicht geschehen, abonnieren Sie bitte diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.